Wenn mich jemand noch so ultra krass überzeugt, mit irgendwas richtig Krassem, gibt es vielleicht noch so ein bis drei Plätze, so, so Ehrenplätze. Hm. Soll ich noch was machen? Eigentlich habe ich gar nicht mehr so viel Bock. Aber ich kann es ja versuchen.